Leute, ich bin's Conny und heute wird es zu wild. Für die Vorbereitung der Hide and Seek Aufnahme von Roblox Felix musste Sadie Pet Simulator X nochmal durchspielen. Und dann haben Roblox Felix und Victor darum gestritten, wer von ihnen jetzt zusammen mit Sadie Noob mit OP Pet Simulator X aufnimmt. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Deswegen bin ich auch noch dazu gekommen und wir haben die ganze Zeit durcheinander gequatscht. Schaut euch das einfach an und viel Spaß mit dem Video. Oh. Sache. Hey Leute, ich bin's Conny und heute <lacht> spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Oh yeah. Mit <lacht> dabei ist mal wieder Roblox Victor, Roblox Felix. Roblox Tani, Roblox Teddy, ist uh, noch jemand hier? Roblox, die Roblox und äh, ihr habt alle den Namen Roblox abgeworfen, außer Roblox Felix, oder? Ja. Das ist so traurig. Wir ja. alle ja. haben den abgeworfen. Hey, hast du doch selber? Genau, hast du doch selber? Ich hatte ich den Namen, ich, hab, ich hieß nie Roblox Conny. Was muss ich denn jetzt eigentlich mit diesem Ding hier überhaupt machen? <lacht> ich muss <lacht> wo bist du eigentlich? <lacht> ich bin hier wo? Schon gespielt. Was passiert Na, hier gerade? Ja, ich habe es für fünf Minuten gespielt <lacht> oder so. Was ist hier gerade? Was ist hier gerade? ab? Siehst du, Teddy? Und das erlebe ich tagtäglich. Ja, genau. das verstehe ich. Buchs, also, also, also, <lacht> diese Taktik ist kacke! Egal, Sandy, du rüstest jetzt erstmal deine Pets aus und dann baust oh du Gott, irgendwas ab. Oh Gott, was passiert? Ja, ist das habe ich was. gemacht. Okay, also gut, also egal was. Also diesen, diesen kleinen Haufen hier. Genau, diesen kleinen Haufen. Wie viel hast du ja. jetzt? Okay. Jetzt habe ich 5 Millionen. 5 ich. Millionen. Ja komm, geh auf die Candy Island, da farmst du schneller. Wir machen das okay. jetzt einfach Schritt für Schritt hey, durch. Und du haust deine Boost rein, wenn du, ein du unten auf deine Pets klickst. Und ich dann auch exklusiver Shop. mit ja, dem alle antwortet auf seine Sachen. Was? Weil ihr alle in das Hack wollt. Okay, was, okay, was macht am meisten das Inventier? Was, was soll ich jetzt abbauen hier? Ähm, um, die großen Sachen. Also die Crates okay. bringen was, die Kisten bringen was, vor allem Geschenke. Nein, Victor, ja, warte, Leute, warte, könnt mal ganz kurz. Könnt ihr mal ganz kurz stoppen, noch. alle? Könnt ihr mal ganz kurz stoppen? Hm. Wäre es nicht besser, wenn Sadie seine Audio aufnimmt? Wenn er dann was sagt, sagt ihr alle etwas dazu und dann habt ihr alle einzeln Der ein so Video mit Sadie alleine. Nee. <lacht> Weil das Joa, macht er gerade. Das, das macht er gerade nur durcheinander. <lacht> ja, ich cool. sag gar nichts deswegen. Ich sag deswegen gar nichts. Sadie sagt, ja was soll ich, ich jetzt hiermit machen? Fünf Leute antworten. Ja, also du machst jetzt das? <lacht> ja, Geschenk abbauen. <lacht> hey, Sadie, du hast genug, wir können jetzt in die Haunted okay. gehen. Ich habe jetzt 100 <lacht> Millionen, was mache ich jetzt? <lacht> ja, obwohl, wir fahren noch ein kleines bisschen weiter, bis zu 150 okay. aus. 150, 150 genau. Millionen. Für welche Area? Händen kostet echt 150 nur? Teddy ja. wird belästigt mit ja dem in ja. Lauter X, <lacht> Roblox Dolch. Ja. <lacht> ja <auch so. lacht> das wird das beste Video. Und Sadie hat ein Video hoch, ich wollte nur Heidel Seek spielen. Millionen sogar einfach in der <lacht> Dings der Also Heidel verstehe ich am wenigstens wie es funktioniert, aber das ist... Äh, ich, mein, das, ich verstehe die Begeisterung von diesem Spiel, aber ich, ich klicke hier nur auf Niemand Kiste. tut das. <lacht> <lacht> das macht voll Spaß, Teddy. Ja. Ja. Boah, geil, Junge. Oh, Diamanten. Alter, ja. wie cool. Junge, Junge. Acht also, Milliarden. Boah, krass. Das ist die Einstellung, die ich cool. sehen will. Meine Diamanten-Pets. Oh, so Diamanten, <lacht> die Regenbogen richtig cool. Alter, Junge, Junge. Boom. Okay, eine Schweigesekunde, um uns abzureagieren und um das Video zu liken. Weiter geht's. Äh, aber eine Frage, Sadie. Hast du jetzt Boost reingehauen oder hast du nicht gehört, wenn man das macht? Nee, ich. Nee. <lacht> okay, du klickst unten auf deine Pets. Dann klickst du auf Exklusiv. Sie ist das zweite Icon von rechts unten und oh, dann scrollst du okay, ein Stückchen ja. nach, runter, nach unten. Nach unten, da sind dann Boosts, Triple Coins, Triple Damage, super lucky, nichts übersehen. Und du haust uh, Triple Coins und Triple Damage rein. Use. Okay, und genau. Triple Damage, und, tri und Super Lucky, alle alles? Die anderen brauchst du nicht, nur, okay. eigentlich brauchst du eigentlich nur tri Triple Coins, aber passt. Okay. okay, dann gehen wir in die nächste Region weiter, einfach. Was geht das so also, einfach? Du, ja, du solltest genug das haben, du normal. Das sind nur hab ich nicht. Achso, das sind Milliarden. Achso, ups. Äh, okay. einfach, einfach die Küste einmal abbauen und dann hast ja, und genug, dann du und Sobald du 7,5 Milliarden hast, sind wir hier fertig. Also, mit der Welt. Äh, ja. 12 Milliarden, 17 Milliarden, 18 Milliarden. <lacht> du, jetzt spielst du bescheuert. <lacht> okay, gut. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was denn? Sadie kann ja nicht mal durch die Tech-Welt. Also, ich, doch, der kann ja, durch ich die die Tech -Welt nicht durch die Tech-Welt durch, aber ich meine, das ist nicht mal durch die o zur Ocean-Welt, meint ich. Nur durch das durch das habe ich doch gesagt, dass er die Quest am Ende nicht machen kann. Ja, ist doch egal. Ja. ja. Victor, du was, hast doch bestimmt was? ein paar Rainbow-Pads, die er schon mal reinlegen kann, damit er es zumindest theoretisch. Ja, ich mein Gott, nicht. Nicht so ich, ja, ich, meine, ich kann nachschauen, ne? Ich ich habe aber, aber nicht irgendwas. Ich habe genug. Egal. Nö, ich habe nur dank meiner Pets. Den, also, <lacht> du gehst zum Glacier, der ist äh, ziemlich weit oben, aber, naja, ne, einigermaßen ne? in der Mütze. Glasier, Glasier. Achso, Glacier. Glacier. Glacier. Okay, Den ja. kannst du gleich Und gehst dahin. Yo, yeah. genau. so jetzt, jetzt kannst du diese Riesentür hier aufmachen. Okay. So riesig ist die gar nicht. Die ist ziemlich riesig. Wie, die ist nicht riesig? Das, <lacht> das ist so ja eine riesige also Barriere, Digga. Mein Roblox-Charakter ist auch riesig. Was? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ah, <lacht> ah, was? Also, also man äh, mit glitchen. Nee, Nein, das Map glitschen. Nein, lass uns Out of Map Warum, ja, ich warum will bist mein du auf einmal so ein Pro in zum Pet Latter-X, Roblox Felix? Warum weißt du, wie viele Ticks man bei dieser Kiste braucht für die nächste Region? Ich habe das Spiel 40er-Ticks. Petsum x hat ihm nicht gut getan. Okay. Das Hoverboard habe ich aber auch. Wo, wo kann ich das immer? Ah, da. Mit Q. Okay. Du hast das auch, auch mit. Ja, ich ich irgendwann mal habe ich mir das Dann, mal dann drück mal. Hast du auch VIP? Nein. Oh, schade. Ich ja. hab, ich, ah, ich habe mit Mario mal, mal ein Video gemacht über, über Petsimonial. Oh, Jetzt yeah. War, Bonus! Hast du mal nachgedacht, die blauen Sachen abzubauen? Jeden Tag. Ich baue immer nur die blauen Sachen. Nein, das? <lacht> die dann. Nein. Oh, <lacht> Was ist hier Lila und was ist hier Blau? Ich sehe das Als ob du da nicht mal einen Unterschied hast. Also, siehst, das das blau Schmerl Schmerl. also blau die Coins und die. Da, meinst du, was meinst du mit Blau? Nein, meinst du, also dieses die, Ding hier, oder was die hier, du hier, hier sind Lina? blau, die sind türkis? Oh, okay, jetzt sehe ich das gerade. Die, oh, die Die ist da, die Die, die kissen, Landau, kissen auf, hier ist violett und die Crate ist türkis. Ich sehe es. Oh mein Gott, Meinst du das jetzt ernst? Das sieht komplett unterschiedlich aus. So. Das auch komplett, mir ist aber nicht aufgefallen, dass hier zwei verschiedene Farben sind. <lacht> <lacht> <lacht> mir ist einfach nur nicht aufgefallen. Ich dachte, es wäre alles das Gleiche. Ich habe nicht drauf geachtet. Bei hm. gar niemand spielt diese Area eigentlich. Ja, durch ah, bin die diese bin ich Jeder ist normalerweise in dieser Hack-Area. Ja, eben. Deswegen darauf achtet man nicht. Ja. Außer Roblox Felix. Ja, das sind doch kann alles. Sein, ich hasse Weißt du was, Tani, komm, ich gebe dir ein paar OP-Pads. Ja. Okay, okay, und jetzt ja. bist du... Yeah. Oh, wie yeah. du kommen kannst. In's Portal kannst du ich, gar nicht mehr. Äh. In's Kanal kann ich nicht. Äh, ne dafür brauchst du ein paar Rainbow... Du hast Rainbow-Pets. Ich könnte dir theoretisch genug ah. geben, glaube ich. Okay, dann mach mal. Er bräuchte 18 Rainbow-Pets und dann müsst ihr eine halbe Stunde warten, <lacht> bis wow. die fertig sind. Ach so, wow. Oder 150 Robux zahlen, ist genau. Nee. Ja, wenn ihr mir die zurückgebt. Legst jetzt einfach in die Dark Matter Maschine das ist beim Dark Tech. Das ist ein bisschen ein paar Welten weiter vorne. Keine Ahnung, wo das sein soll. Aber er muss ja dann auch noch Lootbags sammeln und so. Lootbags sammeln geht. Das sind, okay, das sind zwar auch 10 Minuten mit diesen Kisten, aber trotzdem. Das, nee, das geht nee, sogar. Und nee. du musst halt eine halbe Stunde warten ich für die äh, nee. Dingerfett. Was? Wo, wo, wo, Moment, weißt du mal Dark irgendwas? Dark Text finde ich hier gar nicht. Das, das ist, eine, ist eine der ersten. tech Shop, Text City, da, Ah, lol, da. das ist dritte. Ja. Okay. Und da hast du die hässliche Dark matter Maschine. Ich hasse sie. Ich finde die voll fancy. Lol, man kann hier durchgehen. Das ist nicht. <lacht> nein, das wusste ich nicht, dass man hier durch kann. Ja. LOL Ach, Das wusste ich nicht. aber danke Könnt. für das Versteck. Ja, kein Problem. Das OP-Versteck. 99 Robux. Oh nein, nein, nein, nein, das ist viel zu früh Du hast jetzt 150 Warte, Was? <lacht> ja. uh. Ich dachte, es ist. Ich brauche was? nur eins. Ja, lass es einfach. Gib einfach keine Robux aus für das Spiel. Ja, besser ist es, glaube ich. So traurig. Also, halbe, halbe Stunde. Ja, aber es ist egal. Es ist egal. Wir äh, jetzt ein Dark Metapet. Ja, das ist niemals so. Ich habe ist. nicht mal eine Ahnung, was das bedeutet. Es hat dich nur 1,50 Euro gekostet. Warte, was war die erste Mission? Diese Kisten da abbauen. No. Komm mal in die allerletzte Region nochmal, Sadie. Oh, ja, Hacker-Portal. Genau. Okay. Also, du musst drei Quests erledigen, um in die letzte Welt zu kommen. Die erste Quest ist es. Ich, Weiß nicht, wie viele von diesen Kisten dort abgeholt Oder wir spielen einfach okay. ohne letzte Welt. Ja, können wir auch. Wir spielen auch mal. sowieso also, ohne letzte Welt, aber ich will dir trotzdem sagen, wie du <lacht> die letzte Welt freischaltest. Also, wie viele von den Kisten. Also, wenn du an das Portal gehst, dann steht da auch, was du machen ja, musst. 50 Loop 10 Kisten okay. 50 Loopbacks und 3 Dark Matter Pets. Äh, uh, warte, to unlock the final, you öffnet 3 uh, three, three Chest Quests. Achso, nee, lol. Äh, uh, 10 Giant Hacker ja. Quests. Okay, okay du okay, musst jetzt ja. 10 von diesen Chests öffnen, danach brauchst du. Unendlich viele Lootbags und danach hättest du erst die Pets aus der Dark Matter Maschine holen müssen. Wow. <lacht> naja, ja. Geht ja. es geht oh, diesmal übrigens um 10.000 Euro ne? ja, ja, ohne Playstation. Um Playstation, genau. Cool. Also ja, kann, kann PlayStation ich eine Playstation bekommen. Aber ich habe schon eine Playstation. Ach. Aber eine zweite Playstation ist auch okay. Genau. <lacht> Wer sucht überhaupt? Das ist jetzt noch die riesen Wer, der fragt. Ich, die... ah, oh. Und damit waren die Vorbereitungen für das Hide and Seek abgeschlossen. Es stand fest, dass Roblox Felix suchen muss. Und wenn ihr euch jetzt schon freut auf das Hide and Seek Video von Roblox Felix, dann müsst ihr leider noch ein bisschen warten. Das braucht immer eine Weile in der Produktion, weil diese Hide and Seek Videos sind sehr aufwendig. Da sitzt Roblox Felix sehr lange am Schnitt. Aber es wird sich lohnen. So könnt ihr gerne das letzte Hide and Seek Video anschauen. Das ist in der Endcard- von linkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert mich, abonniert all die anderen Leute. Seddy, Lewis, Victor, Fuchs, Tani und so weiter. Bis dann und ciao.